ich jetzt wieder ein Versteck suchen. Ja. Ich, ich, ich hoffe, gut. sie kommt jetzt auch zu dir. Oh nee, sie kommt zu mir. Bitte hab ich nicht gesehen. Bitte hab ich nicht gesehen. Bitte habe ich nicht gesehen. Ich war gerade sehr offensichtlich. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Oh. Wahnsinn. Ich wollte gerade vom Generator wegspringen und retten gehen gerade an meinen Generator gegangen. Sie, oh nein, sie kommt zu uns. Sie kommt. Aber nicht mit mir. Wo bist du? <lacht> Au. Nein. Aber im Moment du sie verseucht. Ja! Ich muss mich befreien. Also sie ist aber... Sie sind irgendwie... Sie kommt in einem Schrank nach uns da drin. Bist. Äh, Spoiler-Alarm, bin, bin ich, ich nicht. <lacht> oh, Soll, ist Meint schlimm. ihr das Stride-Paradies, oder was ist los? Nein. Also ich finde eigentlich scheiße, dass sie gerade so ein bisschen Camp macht. Aber es ist halt irgendwie lustig. Du könntest so ganz in Ruhe gerade Generator machen. Aua! Neuigkeit! Ich hab keinen Herzschlag mehr. Neuigkeit! Sie ist zu mir gekommen. Hat du verkackt? Nee. Sie müsste irgendwo über mir sein. Ich hab die Luke! Ich hab die Luke! Ich hab die Luke! Ich hab die Luke! <lacht> ich hab keinen Bock mehr. Hi. Auf, komm schon. Nein, ich will noch schnell, schon ja, ja. Tschüss. <lacht> <Yes>. <lacht> ich glaube, Rocky und Energy Drinks ist eine super Mischung. Oh, Weil ich, oh. ich hinter dir. Weil hinter dir. Gott, ich habe mich gerade erschrocken, dass editus hier dieses Ding genommen hat. Ja? Ne? Nein, Jesus. Jesus, nein. <lacht> Wer da Jesus? kann das Mod beten. Was macht der? Oh nein, der andere? Ach, der andere rennt hier hin. Scheiße. Oh nee. Und hier ist ja jetzt drin, dass der andere dann aufschreit. Wenn. <lacht> nein, scheiße, das ist natürlich auch erwischt. Könnte man zu dir? Ja, eine Kloster. Ah, das ist sehr gut. Aber die Wahrscheinlichkeit war groß, weil ich nicht ja. hier komme. Was? Sie, sie tanzt vor mir rum. Sie tanzt vor mir rum. Sie geht, geht sie jetzt ernsthaft weiter? Was soll das? What the fuck? Vielleicht meint sie das, vielleicht meinst du damit, weil du nicht hier bist. Keine Ahnung, ne? Ich war, ja, ich war ja kurz davor. Aber die Sache ist halt... Ich konnte ihn ja nicht, weil der andere plötzlich dahin. Danke. Komm, komm, komm, komm! Ah, ihr! Ich bin übrigens potenziell ein potenzieller porno der mich... Jesus! Jesus! Ich bin mein Jesus! Jesus! Geht's dir um die Wut? Koffein gepaart mit gepartnet, gepaart mit Jesus, das gute Ergebnis! Uh, ähm. Sie sind im Tempel. Sie sind im Tempel. Mhm. Ich und ich lauf gegen Scheiß Bäume. Stop. Oh Gott, ich, du, alter der Arsch, wo hinten der Arsch? Ach du Scheiße, Warum kotzt du mich voll? Was für bist du? Warte mal, warum ist White gerade meine Besessenheit? Ähm, <lacht> Weil White das, kann. das ist eine gute Frage. Ich habe so viele Fragen. Also ich kann dir eins sagen, ich habe keine mehr. Alter, ich bin doch dumm, alter, ohne Witz. Könnt ihr mal bitte Logan retten gehen? Ja, ja, ich bin schon dem Weg. Danke, komm mit dir an. Okay, nein, nein, nein. Okay. Warum tust du ihn das an? Du bist in Wand. Ich sag euch all meine Liebe. Ach, Ich hätte gerne haken. Ich muss halt... Jetzt warte ich dir vor mir? In er vor mich her? Richtig unfair! Okay. Yeah. Wow! <lacht> Kommt man den Scheiß-Tempel? Ja, bin ich! Okay. Wo bist du? <lacht> ich ärgere White erstmal ein bisschen. Ja, aber ein bisschen! <lacht> Alter, ich wollte White eigentlich erwischen. Du bist ja hier oben! Ah, cool! <lacht> Oh, hallo. Oh. ich dich wirklich töten? Ich will es nicht. Nein, Hast das willst du nicht. Hast du den Mori drin oder was? <lacht> <lacht> White <lacht> war so halb in dem Boden, ne? Ja, naja. Ah, yo. Ich hab schon Aufnahmen da drin von. So, du kannst. Okay. <lacht> so, White, jetzt warten wir hier, oder? Ja, das ja find ich gut. Wir doch. sind nicht in dried parties, nein. <lacht> Ich wusste es. Und du, Leute, ich bin, auch gar, nicht da, ich bin gar nicht da. Ich gar nicht Ja, da bist du ja. Ne? Jetzt stirbt ihr alle. Jede einzelne. <lacht>